Haben sie es satt, ständig den gleichen Adventskalender mit derselben alten Schokolade zu bekommen? Oh no, oh no, oh no! Und haben sie es auch satt, Adventskalender schon im Sommer sehen zu müssen? Christmas, Christmas, Na dann mal aufgepasst! Hier kommt der Mike, Mike Beezer Adventskalender, Adventskalender 2021. 20. Dieser Adventskalender ist geführt mit zwölf wunderschön geschnittenen und lustigen Videos, die man mit der ganzen Familie genießen kann. Ich wirklich fein mal die Familie geeignet für Riesen und Leben dürfen und verbrennen Sie die Verpackungsverlage und schlagen Sie den Arzt ab. Die Zutaten, Cringe, Aids, Zucker, Calcium, Magnesium, Uranium, Terakium, Yomamium, Amogus, Spangebobu, Bisasamen, Kekse, Kokain, Bamelin, Bidou. Vitamin A, B, C, super kali fragilistisch -XP und Kakaobohnen. Der Mike Bieser Adventskalender 2021. Ab heute auf ihrer YouTube-Startseite. Warnung, der Mike Bieser Adventskalender 2021. mag es nicht funktionierbar und nutzt Unterhaltung.